Merhaba! Und auf Deutsch gesagt, hallo! Heute ähm, lernen wir gemeinsam zuerst einige Wörter über Ramadan und dann äh, sprechen wir gemeinsam über, was wir alles in einem Tag in Ramadan so machen. Vergiss bitte nicht, uns zu folgen und zu liken. Dann fangen wir mal an. Jetzt lernen wir die Begriffe zuerst mal. Zuerst lernen wir Ramadan Ramadan Ramadan bedeutet auf Deutsch Ramadan, das habt ihr schon mal wahrscheinlich gehört von eurer Umgebung etc. In dem Monat Ramadan fassen wir und die werde ich jetzt dir detailliert erklären. Vor dem Sonnenaufgang stehen wir immer auf, also so eins bis zwei Stunden vorher stehen wir immer auf und essen, trinken, ähm, damit wir also fasten können und zu der Zeit, also diese Zeit nennt man Sahush, ja? indem wir vor dem Sonnen und Sonnenaufgang essen und trinken, nennt man Sahush. Ja? Sahush. Diese Zeit nennt man Sahush. Und mit dem Aufruf des Gebetes, also Esam, ja, Esam bedeutet Aufruf des Gebetes oder Betes, Esam, müssen wir aufhören zu essen und zu trinken. Dann beginnt unsere Fastenzeit an. Und erst nach Sonnenuntergang beginnt das Fastenbrechen mit dem äh, Aufruf des Gebetes wieder. Und wenn wir unser Fasten brechen, bedeutet das iftasch. ja iftasch ist Fastenbrechen ja Iftar Iftar yapmak ja okay Iftar yapmak yapmak bedeutet machen Iftar yapmak und wie wir unser Fasten brechen natürlich beten wir zuerst mal ja du'a wir beten zuerst mal und dann essen wir hurma hurma also datteln ja hurma und trinken einen schluck wasser und dann fangen wir an zu essen Man bekommt jedes Jahr in Ramadan, also Ramazan, so, so ein Kalender. Ich tue das ein bisschen näher. Man bekommt so ein Kalender und das nennt man im Ja, Das nennt man im Da steht immer um welche Uhrzeit ähm, wir unser Fasten brechen oder um welche Uhrzeit wir unser Sahur machen, ja? Also wann das aufhört, wann das beginnt. Das Ganze können wir durch hier sehen. Mhm. Jede Stadt hat eine andere hier, weil ähm, der Sonnenaufgang ist zum Beispiel... Im Osten der Türkei früher als im Westen der Türkei. Und auch ähm, der Sonnenuntergang ist auch genauso. Im Osten ist das früher wegen den Koordinaten. Und im Westen der Türkei ist es natürlich dann auch später. Ähm, deswegen hat jede Stadt eine andere im Sakir. Und die bekommt man meistens von der Stadt. Man kann sich auch welches besorgen. Ja, so sieht. Unser Tag in Ramadan aus. Ich bedanke mich bei dir, dass du zugehört hast und bis nächstes Mal. Tschüss!